Hier eine ganz kurze Einführung in OpenOLAT für Studierende. Nachdem Sie die Adresse in Ihren Browser eingegeben haben, können Sie sich mit Ihrer Kennung einloggen und sehen dann hier, wie OpenOLAT aussieht. Zunächst mal ist für Sie der wichtigste Punkt sicherlich der Reiter hier mit den Kursen. Dort sehen Sie automatisch alle Kurse, für die Sie schon von Ihren Dozierenden angemeldet wurden. Ich zeige jetzt mal beispielhaft den Kurs zur Statistiksoftware Starter, den Sie bei mir besuchen können. Und hier sehen Sie jetzt, wie ein Kurs prinzipiell immer aufgebaut ist. Und zwar sehen Sie auf der linken Seite die ganzen Bausteine, aus denen dieser Kurs hier besteht. Je nach Kurs können das natürlich ganz unterschiedliche Bausteine sein. Ich zeige hier einmal die Bausteine meines Kurses zur Statistik-Software-Starter. Zunächst habe ich hier einmal eine OLAT-Einführung reinkopiert. Die stammt nicht von mir, sondern ist allgemein von OLAT, wo nochmal alle Bausteine ausführlicher als in dieser Einleitung hier erklärt werden. Dann habe ich selber einen Baustein erstellt, der die Studienleistungen in diesem Kurs hier erläutert, so dass Sie also immer nochmal nachlesen können, welche Studienleistungen zu diesem Kurs gehören. Dann gibt es einen Materialordner. Im Materialordner finden Sie bei mir zu jeder Sitzung des Semesters die Materialien, wie zum Beispiel die PowerPoint-Folien und die Arbeitsblätter. Dann haben wir hier einen Baustein, der heißt Termine Musterlösung. Dort können Sie bei mir einen Termin auswählen, zu dem Sie eine Musterlösung erstellen wollen. Sie können dann also einfach auswählen, wenn Sie jetzt sich für die fünfte Sitzung interessieren bei der Erstellung der Musterlösung, wählen hier das aus und dann sind Sie entsprechend dafür angemeldet. Dann haben wir den Ordner Musterlösungen. Dort können Sie die erstellte Musterlösung hochladen. Das funktioniert so, dass man hier auf Diskussionsthema eröffnen geht, dann einen Titel eingibt, zum Beispiel Musterlösung, dritte Sitzung, wenn man die erstellt hat. Hier noch eine, kann man noch eine kleine Erläuterung dazu schreiben und hier kann man dann entsprechend die Datei, in dem Fall also die Musterlösung, hochladen. Dann haben wir hier die Abgabebausteine. Für die Aufgaben, die Sie im Laufe des Semesters abgeben, das geht von der ersten bis zur letzten Sitzung, wenn wir hier auf einen Abgabeordner klicken, zum Beispiel die dritte Sitzung, dann können Sie hier Ihr Dokument, also bei mir jetzt den do file hochladen und müssen dann hier nochmal bei endgültige Abgabe bestätigen, dass Sie die ähm, Datei abgeben wollen. Dann ist die Datei hochgeladen, für mich äh, einsehbar und Sie bekommen auch automatisch eine Bestätigungs-E-Mail dass Sie die Datei abgegeben haben und das als Studienleistung dann gewertet wird. Soweit erstmal als allererste Einführung zu meinem Kurs. Es gibt auch noch ein paar allgemeine Dinge, die man sich in OLAT angucken kann. Und zwar gibt es hier neben dem Kursbaustein oder dem Kursreiter gibt's noch Gruppen. Dort können Sie selber auch Projektgruppen erstellen, wenn Sie zusammenarbeiten wollen. Und es gibt den Katalog, wenn man nach anderen Kursen noch suchen möchte. Wichtig für Sie wird wahrscheinlich noch sein, hier auf der rechten Seite gibt es nochmal ein zusätzliches Menü und dort kann man einen sogenannten persönlichen Ordner nutzen. Wenn Sie auf den persönlichen Ordner klicken, haben Sie dort zwei verschiedene ähm, Zwei verschiedene Ordner. Im Private-Ordner können Sie für sich persönlich Dinge hochladen. Also das funktioniert dann genauso wie jeder andere Cloud-Speicher, wie zum Beispiel auch Dropbox. Und im Public-Ordner können Sie dann auch Dateien hochladen, die Sie für andere Personen, die auch in OpenOlat registriert sind, dann auch freigeben können. Soweit zu den Basics von OpenOlat.